Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic. 1 2 hahaha, zwei Gothics. Ähm, ich bin so fucking müde, weil ich <lacht> direkt wieder im Kaffeeenzug bin. Ich habe keinen Kaffee und ich habe auch keinen Bock mehr, welchen zu kaufen. Ähm, weil Kaffee und teuer ist und so wie ich den wegschlürfe, ähm, nee, ey, ohne Scheiß. Ich muss auch mal langsam wieder meine Toleranz auf Null drücken. Weil. Alle, die so ein bisschen mehr Kaffee konsumieren und auch über längeren Zeitraum so die Kaffee lieben. Aber die wissen das ja, glaube ich, selber. Ähm. Mittlerweile brauche ich zwei Espressi, um überhaupt. Ähm, morgens funktionsfähig zu sein. Also nicht wirklich, nicht mal richtig, äh, wach, sondern nur funktionsfähig. Und dann, wenn ich, mir noch einen, wenn ich mir noch einen Kaffee gönne oder einen Espresso, dann äh, bin ich richtig wach und aktiv. Und ähm, ja, das ist echt nervig und wahrscheinlich auch nicht gesund, so viel, sich so viel Koffein reinzukippen. Deshalb dachte ich mir jetzt, okay, deine letzte Packung Kaffee ist eh alle. Ähm, nimmst du das mal als, als Startpunkt für deinen kalten Entzug? Ja, dann leide ich halt ein paar Tage. Und bin halt mega, mega depri und mega müde und will einfach nur noch schlafen die ganze Zeit. Ähm, aber dann, nach den paar Tagen, habe ich es auch endlich hinter mir. Und dann sollte meine, meine Toleranz auch wieder auf Null sein. So nach ungefähr ein bis zwei Wochen sollte das dann auch wieder klappen. Und dann kann ich endlich auch wieder mit einem einzigen stinknormalen Kaffee endlich richtig wach werden. Und dann richtig geil in diesen Koffeinrausch kommen, den ich schon so lange nicht mehr hatte. So. Ihr kennt doch bestimmt auch diesen geilen Koffeinrausch, wenn eure Neuronen die ganze Zeit feuern und ihr euch Gedanke durch Gedanke schießt und ihr so unglaublich aktiv seid. Ah, das es schon seit Jahren nicht mehr. Ich will's wieder haben, es ist so ein schönes Gefühl. So. Ähm, ja, wir müssen einen Ersatz für Watras finden. So, jetzt genug mit dem Gequatsche wegen Kaffee. Wir müssen einen Ersatz für Watras finden. Das Ding ist, die Wassermagier wollen alle nicht ähm, diese Kackaufgabe übernehmen. Deshalb muss ich einen anderen finden. Aber ich habe doch alle schon abgequatscht. Hm. Ablösung für Watras Wir könnten ja gefälschte Minenanteile ähm, die Quest machen Irgendjemand verkauft illegale Erzinen Was? Erzinen Da steht <lacht> Da steht Erzinen An Erzinen-Anteile Wer hat das denn geschrieben? Verkauft illegale Erzinen-Anteile Ey, kennst du schon meine Erzinen-Anteile Ich bin richtig reich ey, mit erzinen Kaufen Sie jetzt ein Erziehen in der Anteile und erhalten Sie einen zweiten zum Preis von drei. Hm, dann machen wir mal die Quest, glaube ich. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Bist du hier der Drahtzieher? Okay, ganz ruhig bleiben. Aha! Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir, wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Ja, äh. Was, was ist denn dein Angebot? Und dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fischer. Verkauf mir Informationen. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner, Ich werde mich da ja. nicht einigen. Ach ja, was für Ware soll das sein? Jetzt bin ich mal gespannt. Nun, ich kann dir ganz besondere Fische anbieten, nicht nur gewöhnliche. Zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? <lacht> du hast es erfasst. Ich habe einige solche Fische. Ich habe mir das schon gedacht. Alles klar. Ich werde mein um Informant. Okay, einverstanden. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Stinkender Zettel. <lacht> mmh, ja, lecker. Riecht nach seinem Axel Ähm, warte, was sagt denn der stinkende Zettel hier? Meinst du, mir geht es besser? Das hat er wirklich nicht verdient. So etwas nie erlauben. Das sind da alles nur Berichte. Jemand wird dafür büßen müssen. Hey, ich wäre mir da nicht so sicher. Du? Also gegeben. Boah. Ich bin so ein Vollidiot, ich Vollidiot ey. Das ist kein ich habe es ihm gegeben. Nee, er hat es nicht meine mir gegeben. Okay, ähm, so viel dazu. Ähm, ja, dann sag mal her, was du da hast. Für Fische. Brauchst du das noch zu sagen. Oder hat er die noch nicht? Fisch, Fisch, Fisch, Fisch. Kleiner Fisch, leichter Fisch. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. Also in all diesen Fischen ist etwas versteckt. Mal her, hier. Ich nehme mir alle. Oh, danke. Dann lass mal sehen. Drei Gegenstände erhalten. Oh, Dietriche, okay. Ein Ring erhalten. 50 Gold erhalten. Erzbrocken erhalten. Ach, da war gar keine Nachricht. Da waren einfach nur Items. Ich habe mir gerade Schmuggelware äh, angeeignet. Hier ist auch was versteckt. Noch ein Dietrich. Drei Dietriche. Ein kleiner Schlüssel. Alter Schlüssel. Ein alter ist eine ich werde okay. mich da nicht ein. Okay. der hm. Ich, ich, ich penne mal ganz kurz. Und dann äh, gucke ich mal, ob er neue Waren hat. So neue Fische. Ja, ist ja gut, ey. Halt die Kloppe, sonst verpfeife ich dich noch. So, Halvor. Hast du neue Items? Zeig mir. Zeig mir deine Fische. Nein, hat er nicht. Hm. Warte mal, ähm. Auf wem habe ich denn die Quest Serpentes? Alles klar. Oder war das Serpentes? Das Weiß ich gar nicht. Dem haben wir ja nur einen stickenden Zettel gegeben Aber, aber war das äh, von Serpentes, die Quest? Hm. Na hey, ja, was weißt du denn? Komm das nächste. Mal zu mir, Süßer, Alles klar. Hat sich schon rumgesprochen in dem äh, Bordell, wie gut ich im Bett bin. Ich, glaube, ich meine, ich habe eine magische Keule auf dem Rücken. Ne? Was was erwartet ihr? Er sollte den Mund halten. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen So eigen auch noch solche Zettel? Nee. Das. Hm, Warte mal. Gehen wir zum Kloster. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen Feuerkloster. Feuerkloster da. Chiak Kazing. Ey, vielleicht kann ja Milton äh, die, Roll, äh, die, die Predigt für Watras übernehmen. Ey, hast du Bock auf einen Nebenjob? Nein, scheiße. Denen Punkt habe ich auch keine. Ich glaube, keiner der Feuermagier würde mir den Gefallen tun. Auch du nicht, ne? Nee. Mmh. Möge, Möge Innos dich schützen. Äh. äh! du betest hier an der komplett falschen Stelle. Du musst hier vor den Altar treten, Novize. Ja. Der ist wahrscheinlich noch neu. Immer die Neuen, Alter. Okay, soweit, was Serpentis betrifft, ähm, ist die Quest noch nicht gelaufen. Aber ich habe einen Schlüssel. Nee, ich habe keinen Schlüssel bekommen, oder? Habe ich einen Schlüssel bekommen? Irgendwelche Banditen sind es auf jeden Fall. Weiß vielleicht Laris etwas? Hey! Wegen... Das kann ja nicht ewig so Aber kurze Zeit später... Ja, ja, ja, ja. Ist. Ist das wirklich? Komm später. Ja, ich komme später irgendwann nie wieder. Hey! Mann, wer von euch ist denn hier? Wer gehört zu, von euch zu diesem Banditenplan? Hier ist ja so ein Tor. Ich guck mal, ob ich einen Schlüssel zufällig schon dafür habe. Und irgendwoher gelootet. Ich weiß, dass es dort zum Banditenversteck geht. Ohne den richtigen Schlüssel. Nein, immer noch nicht den nicht richtigen Schlüssel. Schlüssel. Mann, was soll denn das? Ah, ich komme hier einfach nicht weiter, ey. Egal, dann mache ich, glaube ich, eine, äh, eine andere Quest. Äh, sein Hof ist nun völlig schutzlos. Er braucht eine Hilfe. Er sprach von einem Söldner mit dem Namen Wolf. Den kenne ich doch. Benga steht allein auf seinem Hof. Benga. Wer ist Benga? Benga. Who the fuck is Benga? Weißt du was? Dann gehe ich... Erstmal speichern. Dann mache ich das so. Ich... Verfolge jetzt eine andere Quest und zwar... What the fuck geht hier ab? Ich verfolge eine andere Quest und zwar... Ähm, teleportiere ich mich... Zum... Zum Pass. Und dann suche ich erstmal nach Diego's Gold, das er versteckt hat. Dann mache ich wenigstens die Quest und äh, wir können hier eigentlich auch dann, wenn wir zurückkommen, noch ein bisschen nach ähm, nach nach Wolf suchen. Er muss ja auch hier irgendwo rumgammeln. Ja, das klingt nach einem Plan. Warte mal. Mach ich mal ein schönes Screenshot. shotto Ah. Oh, fuck. Hoffentlich wartet er nicht. Nein! Scheiße. Der Jünger ist dort. Nein, der wird mich gleich wieder verfluchen. Scheiße, Alter. Immer noch nicht äh, die Stärke, um es mit denen aufzunehmen, wirklich. Hug. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann kriege ich auf jeden Fall auf die Fresse. Na komm, halt für uns. Äh, scheiße. Lass mich ruhen. Nein! Er hat es getroffen. Scheiße, was hat denn er für eine Accuracy, ey? Ja. Dann müssen wir zwangsläufig immer Prügel abholen von dem. Wenn wir hier durch müssen, das ist quasi der Wegesoll. <lacht> Egal. Verflucht bin ich ja schon, glaube ich. Hoffentlich. Vielleicht auch nicht. Und da hinten sind ja auch Orks. Um die kümmere ich mich erstmal. Ähm... Heilung, Heilung auf sieben. Zack. Dann mache ich mir jetzt erstmal eine Diet-Armee. Oder? war da Ich weiß gar nicht. Was, also wie Wölfe? Ist weiß es gar nicht. habe ich die oder habe ich die schon erledigt? Äh, Manatank? Hm. Ich muss jetzt echt mal gucken. Oh fuck. Mir fällt gerade ein, ich hätte auch bei Bosba schön Geld machen können. Ne, da sind die Orks. Okay. Ich hab bei Bosba auch äh, vorhin schön Geld machen können mit den Fällen, die ich gesammelt habe. Egal, mach ich dann später. Let's go! Ich muss. Aufpassen, dass ich irgendwie nur einen bekomme von denen. Oh ja, stellt euch auf die... Ja, ja, komm. Ah scheiße, die sind gelinkt. Scheiße, einer verfolgt mich. Wo <lacht> Verkloppt ihn! Und ich, ich tanke hier so lange mit denen ein. Oh man, das ist schon wieder so schön. Schönes Geraffel. Los! Ja. Habt ihr jetzt langsam auf Argo? Ja, endlich. Das. Das. Das. das. Oh. Easy! Schwere Ork-Axt. Es ist so schade, dass die Ork-Waffen einfach nichts mehr wert sind hier. Oh, ich frage mich jetzt, wo ich da äh, hinkomme, wenn ich da weitergehe. Komme ich dann zufällig... Das sind noch mehr Ox. Das sind noch mehr Ox. Scheiße, das sind noch mehr Ochs. Oh, oh, oh, oh, oh, okay. Da muss ich nochmal versuchen, äh, da durchzu irgendwie mich durchzukämpfen. Okay, der kommt. Okay, der hat mich gesehen. Oh, fuck, das sind zwei. Los! Fuck. Ich höre noch mehr äh, Ork-Waffen. Wo Ork-Waffen sind, sind auch Orks logischerweise nicht fern. Oh, fuck, da kommen noch mehr. Ich muss noch mehr anmachen, Alter. Nein! Alter, wie viele sind denn da? Alter, das ist ein ganzes Lager. Nein, fuck. Nein, sie haben sie alle gekillt. Scheiße. <lacht> What the fuck, ey? What the fuck? Wir müssen ja aus dem nochmal. Äh, ich lad nochmal neu. What the fuck, ey? Ach ja. Lob. Nope. So much nope. Ich komme später wieder. Wenn ich Armee der Untoten habe, ey, dann werdet ihr erstmal sehen. Dann mache ich mir eine Armee aus Petern. Die doch die Armee von Dietern weit übertrifft. Und dann werde ich euch alle überrennen. Eine Welle des Todes. Übrigens gibt es Welle des Todes auch. <lacht> Als Bell. Ich frage mich, ob es den auch hier gibt im Spiel. Wahrscheinlich nicht, weil eigentlich Uriziel oder wie das Schwert auch heißt. Ähm, eigentlich ist es ja noch in den Minen, beim Schläfer dort. Eigentlich dürfte es das gar nicht geben. Hat Diego gesagt, wo das Gold war? Liegt irgendwo am alten Austauschplatz, wo früher die Waren per Seilbahn in die Kolonie gebracht wurden. Ah, das ist sogar... Oh, das ist ja einfach. Das ist ja gleich direkt am Anfang. Aber da sind die ganzen Orks, fällt mir gerade auf. Scheiße. Was ich machen kann, ist mich in, eine, in ein Tier zu verwandeln. Dann da durchzuschlängeln und ähm, mich schnell zu entwandeln. Und wenn ich dann das Gold habe, ähm, mich einfach wieder zum Pass zu teleportieren. Das klingt nach einem soliden Plan. Die Frage ist, habe ich überhaupt Spruchrollen dafür? Ach, wie hieß du nochmal Belgot, ne? Milgot! Milgot, du alter Dann Bild! So. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich nur einen Moment ausruhen, ich komme schon klar. Mach dir keine Sorgen. Wie du willst. Nur eine kleine Pause. Da komm ich. Der Typ stirbt hier gleich. Ihr wird nicht Müdigkeit vorgeschützt, du elender Faulenzer. Da ist wieder eins von diesen. So, das hast du nun davon. Da nehme ich solche Umstände auf mich auf. Oh fuck, da kommt wir auch Krieger. Ditas! Dietas! Ditas! Da nehme ich solche Umstände auf mich auf, um den Wichser hierher zu eskortieren und dann will er eine Pause machen, ey. Das sehe ich nicht ein. Boah, hast du wenigstens was Gutes? Ein paar Altränke. Gold, alte Münzen. Passt. Warte, also ich mach mal ein Foto davon, das sieht irgendwie geil aus so mit dem ganzen dem Regen. Warte. Ah. So richtig schön, äh, richtig schön dramatisch. So, da haben wir noch mehr, äh, Orks. Oh, Krieger! Hallo! Okay. Los, sieht das! Muss man kurz Mana auffüllen. Hab ein bisschen die Angst, dass die Dieters gleich alle sterben. Ich waste hier schon wieder richtige Mana-Pots, Ja, sie sind gerade alle am Verrecken. Oh, Nichts zu holen. Wo ist Feuerkraut, Feuerwurzel, Dunkelpilz, so, wir sind fast schon am Austauschplatz, ich speichere mal. Dann mache ich davon ein Screenshot? Ne, ich mache davon ein Screenshot. Screenshot da! Oh. gehen wir aus dem Weg. Sorry, heute äh, richtig viele Fotos, richtige foto -Folge. da hinten sehe ich auch schon wieder Orks. Hier ist nichts, oder? Auch da oben ist ein Mana-Trank. Boah, bloß nicht so großzügig. Aber erstmal muss ich die Gegend hier auskundschaften. Da haben wir zwei oh, Ich sehe schon mal zwei. Drei. Sonst drei. Auf jeden Fall viele. Okay. dann Sie mal probieren. Meine, was kann denn schon schief gehen? <lacht> Außer dass ich verrecke. Aber abgesehen davon. Ein Mana. Momentchen. Attacke! War dir diese ungläubigen Wilden? Ey sieht das? What the fuck macht ihr da? Leute... Ja, natürlich stecken die fest. Den anderen Orks interessiert sich überhaupt nicht. Ups. Ups, sorry. Oh. Nummer 1 down. Leute, habt ihr es mal? Was macht denn der da? Alter, lass mich durch. Oh, und jetzt die nächsten. Oh fuck, das sind zwei. Oh fuck, das sind zwei. Nein, nicht mich angreifen. Nicht mich angreifen. Oh, Ditas! Oh, war das knapp. Die falten gerade alle. Mist, das geht einfach nicht so, wenn ich einen nach dem anderen Ich Muss die dann wirklich, wenn schon richtig als Armee äh, beschwören. Ne, das klappt so nicht. Äh, das mache ich dann in der nächsten Folge, weil die Folge jetzt schon zu Ende ist. Ähm ich bedanke mich fürs Einschalten und in der nächsten Folge klatschen wir die ganzen Orks und äh, holen Diegos Gold zurück. Bis dann.